Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir zocken heute Experiment Gone Rogue und äh, ja, das ist jetzt hier nicht die Vollversion, sondern die Demo. Den Link zur Demo werde ich auf jeden Fall mal unten in die Beschreibung packen, dann könnt ihr euch das Game auch mal selber anschauen. Sieht so erstmal ganz cool aus. Die gespielte Weitsicht, äh, dass man die ganze Stadt jetzt hier sieht. Nicht schlecht gemacht. Ja, gehen wir mal hier, Ach achso, ähm, Free Locomotion gibt es, gibt Teleport. Ich habe eben mal hier auf Free Locomotion geschaltet, weil ich es einfach äh, lieber habe. Okay, da geht es schon ab. Können wir uns was aussuchen? No. okay. Stirb! Okay, was haben wir denn hier alles? Okay, das ist eine Schrotflinte, das normale Sturmgewehr scheinbar, ja cool, aber wenn man die Teile, die Teile spawnen immer auf dem Rücken, okay, gut zu wissen, also man kann die fallen lassen und dann sind die wieder da. Schauen wir mal, was hier passiert. Oh! Ha! Headshot! Ja, nicht mit Tupac anlegen. Das endet nie gut. Och! Oh! Lecker! Ja, ich bin... Ich bin verfressen. Alle mal, da alles rein. Da. Call Elevator. Oh, der war schon da. <lacht> Health Pickups. Na haben wir schon gegessen? Oder können wir uns die aufbewahren irgendwo? Nö. Nein, nein, nein. Oh, ich bin ja reingebackt. So, no, weiter geht's. Wo was ist das? <laughs> yes. Okay. Ich finde mir besser als die Schrotflinte. Aber wir können die ja immer wieder uns holen, die Schrotflinte. Von daher erstmal egal. Voll Elevator brauchen wir nicht. Ganz wichtig: Snap gibt <lacht> So. uns wieder ah, das war die Lebensanzeige scheinbar oder ist die Lebensanzeige ist alles sehr dunkel gehalten. Ah, das ist eine, eine Kletterpassage. Das ist bestimmt nicht gesund. Schauen wir mal, ob wir da rumkommen. Da geht's da hoch. Mal schauen, wir, was da oben ist. Nein, nein, nein, nein. Okay, was ist hier? So, sind das jetzt bessere Waffen? Dann tauschen wir direkt alles aus. <lacht> naja, so. Okay, jetzt greifen wir mal nach hinten. Okay, wir haben jetzt die roten. Scheinbar so ein bisschen verstecktes Upgrade, würde ich sagen. Hat sich gerade angehört, ob da irgendwas auf mich zuläuft. wieder runter und dann müssen wir wahrscheinlich darüber na komm schon oh, nicht loslassen Dann funktioniert echt gut. Relativ easy. Was bist du denn hier? Kann man, kann man nicht kaputt schießen? Nein. Okay. Oh, eine Seilwinde. Die hat doch jeder gelebt, oder? Als kleines Kind. Gucken, ob da unten noch irgendwas ist. Nein, okay. Dann werden wir die Seilwinde jetzt ausprobieren. Push. Push the button. Let me know. Oder so ähnlich. Hier passiert jetzt irgendwas, oder? Gucken, was da jetzt auf uns wartet. Sharkies! Also Charkies sieht aus wie eine Bar. Wir gehen mal hin. Hallo. Baby, baby. <lacht> Anpassen nein Ich weiß ja gar nicht, wo ich jetzt hinschauen soll, Leute. Das war's schon. Haben die mich jetzt einfach rausgeschmissen? Wir gehen noch mal hin. Die haben mich rausgeschmissen. Schweine, okay, man muss die Vollversion haben, damit man das noch mal erleben kann. Dann schauen wir mal, ob die Demo noch weitergeht. War auch schon mal ein netter Vorgeschmack. <lacht> Oh, da sind ein paar Gegner. Cool. Jetzt geht's. Jetzt geht's rund hier. Boom, hey, Junge. Und ha. nicht mit mir. Kann man da hoch? Komm, wir, wir checken das erstmal aus. Ob es hier irgendwo reingeht. Ne, okay. Ja, man sieht natürlich, es ist kein AAA game aber trotzdem echt nett gemacht. Köpfe rollen. Was will man mehr? Ach, da ist wieder so ein... Ich glaube, wir können auch mit der Faust kämpfen. Das probieren wir jetzt auch mal aus. Weil der Kollege, der will es ja unbedingt wissen. Komm, kriegst du eine Schelle. <lacht> ja, komm. Ich ja uns. Ich kann es nicht sehen, weil die Entfernung so weit ist, aber oh, man kriegt jetzt auch noch mal eine Schelle. <lacht> oh, jetzt wird's aber! Jetzt brauchen wir die Schrotflinte hier. Hinter uns? Ja. Da sind Donuts. Okay, wir haben auf jeden Fall... Energie eingebüßt. Dann kriegst du jetzt auch nochmal. Wow, und wo kann das? Irgendeiner schießt hier noch. Wir müssen erstmal unser Leben jetzt wiederholen. Also ich muss sagen für eine Demo schon echt recht lang. Ist auch nicht selbstverständlich. Das ist der Kollege, oder? Der hat eben geschossen. Mistsack. Okay, volle Energie, weiter geht's. Komm, komm, komm! Kein Problem. So, wir wollen rein. Kann natürlich sein, dass das jetzt schon das Ende ist der Demo. Müssen wir jetzt mal abwarten. Ja, Leute, das war Experiment Gone Rogue, die Demo. Also ich bin echt gespannt auf die volle Version. Vielleicht werde ich euch die auch noch vorführen können. Wäre natürlich cool. Dann können wir ein bisschen mehr in den dance abhängen. <lacht> ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei dem Gameplay hier. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo natürlich sowieso. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.